Herzlich willkommen zu Timeout Simulator 15. Hä, ich bin doch noch nicht mal da. Heute. Ohne. <lacht> Bis Ja, ich glaube, Klaus, also, Klaus kommt Menü. immer zu spät. Das Klaus, ist ja Klaus echt ein rum. Sorry, sorry, ich hab noch gepennt. Also, wenn er so äh. weitermacht, müssen wir den wieder rausschmeißen. Oh nein, please not. Das wird so eine Art Déjà-vu. Nee, Quatsch, das wird gar nichts Déjà-vu hier. Alles anders. Alles ganz klein bisschen anders. Der gute Horst! So. Und der Josef! Wir müssen jetzt einen kleinen Bagger zur Baustelle fahren und, ein und auf einen beitretenden Spieler warten. Nein. Hallo! Klaus ist hier bei der Arbeit. Hallo. Schönen guten Abend! Äh, Schönen guten Abend! Klaus. <lacht> <lacht> Schönen guten Morgen, Klaus! Du fährst äh, äh, zum. Ja, hier. Warte mal. Uh. Uh. Genau, Container beim Baustoffhändler holen. Okay, hm? Aufs Wo ist das container ja, Wir hin. gehen schon mal auf die Baustelle. Die anderen sind noch zu faul. Das Ladung machen. befestigen. Da? Ladung befestigen. Ich hab die Ladung befestigt. Ich habe den, hab den bagger gesichert hier. Alter, deine. Äh, äh, Am ja, meine Güte. Kann man. Mann? Ja? Eine Frage. Wie sollen wir steuern, wenn der Arm uns fast hinten in den Arsch reinhängt? hängt? <lacht> Kann ich mal den Bagger ein bisschen hochmachen? Ja. Der hängt fest. Scheiße. Fahr mal ein Stückchen mit dem Bagger nach hinten, ne? Tag ich hätte gerne einen <lacht> oh, <Kuhner. ey. lacht> Nicht Hey! <einen> Juli! <lacht> Klaus! Warte mal, wie fahr, ich, wie fahr ich denn dieses Drecksteil? Mit Q und E, gleichzeitig. Ah! Hey, jetzt steig aus und jetzt bleibt mal stehen, jetzt befestigen. Jetzt, jetzt ist es sicher. Halt, halt, halt, halt. komm her! War ein bisschen Frühsport, oder? <lacht> Ey, die Baustelle ist ja gleich hier, kurz dir da. Ausstelle. Boah, sind wir jetzt weit gefahren, ha? <lacht> ich hätte auch einfach in den Bagger einsteigen können und hier rüber fahren. <lacht> löst mal die Bremse. Löst mal die, äh, löst mal die, die Kette Nein. raus. Warum? Er ist gelockert. Gut. Ich ahne Stimmung. So. Soll ich ihn runterfahren? Ja. Okay. <lacht> Ups, äh, wie fahre ich rückwärts? Mit A und D. Ah. Was machst du das denn? Ja. Deswegen ist jetzt wahrscheinlich schon drauf gekommen. Ups. Da war ein Auto auf dem Weg. Oh. Also da, bei mir hat's, bei mir hat die lautstärke wieder auf 10 zurückgesetzt so also, übrigens wusste das, ich nicht, dass das ein sägewerk in diesem spiel gibt ja. Oh. ja jetzt schon oh. ich ja. glaube da ist ich glaube da ist einer beim sägewerk hört sie beim sägewerk natürlich Oh. Ich wollte das. Oh. Äh, was auch immer ich. Äh, ich besorge einmal Container von einem Baustoffhändler und transportiere äh, ja, okay. äh, ich irre hier gerade durch die Stadt und ich suche die Baustelle. Oh. Hä? Komm hierher! Ich bin ja da! Ah, warte, muss ich ja. da. Alter. Josef! <lacht> die sind auf dem Weg! Ich muss deinen Container abstellen! Ach du musst hier nicht. Ich dachte, ich muss hier. Resto. Resto. Mein... Resto. Ich dachte, ich muss meinen Backel hier abstellen. Nein. Nee. Hermann. Hermann. Oh, <lacht> <Yo. lacht> Wie was? <lacht> Hermann. Hermann. Halt doch. <lacht> <lacht> Jawohl! Welchen Bereich muss ich jetzt ausbaggerisieren? Der markierte Bereich. Ja, okay, krieg ich hin, glaube hey, ich. Steht doch Ach, da hinten. Dahin. das, das, steht dahin. Alter, das ah, Ding hat doch so viel LPS, wieso fährt es nicht schneller? Alter! <lacht> <einer. lacht> <lacht> ja, und zurückgesprungen. Ey, es ist wie eine Katze, ich lande immer auf <lacht> auf den Ketten. Ja. Alter, also, was mach ich? Ja. Also dieses Spiel ist eindeutig... Juli der die Frage kaputt gemacht. Das Spiel ist eindeutig bugfrei. Ach was, ich weiß gar nicht was du hast. Die Nachbarn denken sich auch so, was ist zum Teufel? Jawolli! Alter! Alter, hol die rüber! Wo die tanzt! What? Fuck, Alter, fuck einfach. ich da Ja, wenn es ja. so macht, dann komme ich nie da hinten an. Hä, hey, wie, oh, wie steuere ich denn den Arm? Äh, Stewart. wer ist... Hey Juli, hör mal auf rumzublödeln. arbeite mal für richtig richtigen und nicht auf dem daneben. Du solltest nicht für den Nachbar was machen. Was ist Was los? Also wenn ich jetzt gefeuert wird, dann... ja. ja. Hä? Wie steuere ich denn dieses Ding? Warte mal... Ich wusste das öffnen. Hey Juli. Ja. Du musst in den Container reinschütten. Ja. Du vor allem weg. Ich bin gerade etwas überfordert mit der Steuerung hier. Ich habe mich gerade aufgebockt. Zweimal zwei mit, mit, mit, mit, zwei mit der Baggerschaufel in die Erde reingelunzt rein rein und schon fertig, oder was? Ja. Oh, jetzt habe ich es da wieder... Oh. <lacht> hier, guck mal. Guck mal, mein Rüssel ist ganz weit unten. <lacht> oh, cool. okay. Scheiße, ich, ich hänge fest. Jetzt? Echt? Oh. Ja, gut, <lacht> ich, hab, ich hab's der echt schon fertig. <lacht> ja dann jetzt hier, äh, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, ja, ja, warte mal. Sagte weg hier! Oh ja, oh, guck kann mal hier das dritte Loch, das krieg ich auch easy hin. Woll ich wieder rüberschubsen? <lacht> Nein, bloß, nicht. Über, bloß nicht. Über den ganzen Garten zum Nachbarn. Nein. Komm, rüber Nein. da! Nein. Rüber da! Los! Rüber! Ich Schneller! Nein! Hallo! Doch! So, jetzt pass ja, auf. Ich über, bin über da. Die nein, nein. Psst, ich bin da. Oh, ich hab daneben gebaggert. <lacht> ich hab daneben gebaggert. <lacht> <lacht> oh. ich in den Container. Was macht der Bagger denn? Was machst du? <lacht> ja, da passt ich genau. <lacht> <One. lacht> Ja, jetzt hab ich schon wieder daneben gepackt. Ich hab wieder aufgepackt. Lohnt sich ja echt, dass wir den Container da holen und alles zu so leben. Wo ist der Erika eigentlich? Ist leicht hier, oder? Ich hol das Material ab. <lacht> ah. <Für den lacht> du machst ja ganz viel Spaß, Erik. Die ganze Zeit nicht. Ja, ich ah, Mann, hab hier ich ich ein spannendes Leben. Das So, jetzt wieder ein bisschen rumspielen. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh. <lacht> Warum? Was mach ich, was mach ich da eigentlich? Ich blende mal jetzt hier wieder F1 aus. So. Ja, guck mal, die. Oh. Sorry. Ja, ich packe hier auf und werf's gleich nicht dran. Ja. Das ist das ist dann nicht mehr in unserer Verantwortung. Ja, eben. Äh, fuck. Oh, die ist kalt, der zittert. Ja. Warte mal. Ah, guck mal. Felix, Du musst den nochmal baggern. Du musst wieder weg hier. Ja, warte mal. Weg. Ja! Weg! Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Okay, mach Mache vorhin. Ich bin in mein eigenen! Ich bin gerade in mein eigenes Loch gefallen! Wow! Du bist ein Machabagger! Hör mal auf rum zu blöden, <lacht> Juli! Klaus, ich, glaub, ich ja, bin nimm ja, dich! Ich, ich fahr hier in meinem Loch. eigenen Loch drin! <lacht> <lacht> oh nein! <lacht> So, okay. Ich habe gerade hab hab äh, ihr Hausdach äh, eingerissen. Benehm, benehmt euch, der Horst ist Oh nein. So, was habe ich hier verpasst? Ex Alter. <lacht> Ui. Ui. Ich backe da oben mal den Gehweg. <lacht> lass mir da helfen. Ja, helfen mir mal. Horst. Warum ist hier unten eigentlich ein Zaun vor der Mauer? Das passt schon so. <lacht> Hier, äh, Klaus hat... Nee, Klaus bin ich. Horst hat äh, Sachen gebracht. An der Ball, warum bist du ein Hindernis für mich eigentlich? Oh, so, du musst ich das Zeug jetzt abladen nach da drüben. Im markierten Bereich würde ich, glaube ich, mal annehmen. Ach, Echt? <lacht> echt? Dutch, das war das Vorfahrtsschild. Langsam, ja komm. Oder willst du es darüber rüberschmeißen? Ja nee, klar, das fangen hey. wir ab. Ich okay. fahre hier, fahr hier aber auch wie ein besoffener Adler. Besoffener Adler? Warum besoffener Adler? Wie fährt <lacht> denn mit dem besoffenen Adler, deiner Meinung nach? Ja, so wie ich. Okay, äh, Horst, jetzt bin ich gespannt, wie du mit dem Kran umgehen kannst. Das ist eine Leitplanke! Mhm. Lustig. Hui! Man kann ja echt springen mit dem, äh, mit dem Ding oh. hier. Oh! Nee, wer sind denn wieder doch <lacht> mal endlich ich ja, Mann. Ey, guck mal hier, ich hab hier 1A Löcher gemacht für die Pflanzen. Oh, oh ja, wollte wir ja wirklich rein. tolle Setzlöcher. müsste eigentlich. Easy. Ja, easy. <lacht> Hallo! Oh Gott! <lacht> Heilige Scheiße! Oh, hast du. Hast du das eine Setzling hast du das einfach auf die Seite transportiert oder wie? Ja. <lacht> ey, warte, guck mal. Ey, ey. irgendwas auf Boden gesehen. Ey, Josef? Lesen! <lacht> Aber, <lacht> Aber, voll <lacht> <lacht> ja, ja, die haben sich über die äh, 10 Gramm Erde, die drin waren, gefreut. Okay. <lacht> Oh, Klaus, mal raus aus der Baustelle, bitte. Ach ja, stimmt. Ich bin im Weg. Sorry, ja, damit die Josef, du bist die die die auf dem richtigen eigene, Weg. Damit die eigentliche Baufirma, das jetzt bauen kann. <lacht> oh. mhm. Aus ist immer nur im Weg und. Katsching. Katsching. Katsching. Uh. Haben wir schön gemacht oh jetzt bin ich hier voll dem baum ja, wieder zurück auf unseren hof und ich kann ich kann den ihr garten nicht betreten ja. das ist eine schweinerei ist das ja man wollen sie vielleicht einsteigen nee, nee, ich fahre oben mit das ist auch ein weiter weg eigentlich auch die jetzt Ich glaube wir, wir kommen in deine Kindheit wirklich hoch. Also theoretisch müsste das schon gehen. Motor dreht voll auf und der fährt mit 0,2 kmh daher. Geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. No. <lacht> <lacht> ich habe es ah, So, tschüss. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch. Okay. Stopp. Hör ja, die sie können aussteigen. Motor aus, Bandbremse ziehen. Ladung befestigen. Nee, nee, ne. Ladung befestigen. So. horch einmal anpacken. Muss so, doch eigentlich die Rundumleuchte noch an. <lacht> hey! <lacht> das geht? Josef, das ist die falsche Richtung. So wird das nichts. Hä? Hey, ich fahr rückwärts. Hey, bei mir drehen sich die Ketten in die falsche Richtung. Bei mir drehen sich also, ich drück halt A und D. Ja, du musst Q und E drücken. Nee, hey, mhm. Q und E ist nach vorne. <lacht> oh. Oh oh. Oh. Alter, Alter! Wenn wir die Ladung des, äh, können wir das Ding nicht einfach drauf befestigen? Ja, ich glaube, Es war ja befestigt, man... aber dem und wo er eingestiegen ist, es äh, wieder gelöst, automatisch. Ja, ich glaube, beim nächsten Mal können wir einfach mit Q und E vorne wegfahren. Ja, Nico, wir drehen Sie in die falsche Richtung. Steig mal aus. Oh, nee, das hab ich nicht. Was? Nicht genügend Platz zum Aussteigen? Oh. Turbo-Bagger <lacht> das das der der <lacht> <lacht> Er könnte das Ding wieder immer so schnell sein. Was ist da gerade passiert? Ja. Und, äh, äh, <lacht> äh, ja äh, mal wieder ein sehr erfolgreicher Tag hier auf der Baustelle. Wir haben alles gemeistert. Ich hoffe, <lacht> euch hat es gefallen, wenn ich ja Schalt gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Schuss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.